You got a smile that makes the sun rise. You make it And that's what. Hey ho. Wir sind heute in einem Hotel. Ja, zu Corona-Zeiten. Nicht Corona-Lust. Wir sind tatsächlich in einem Lost Place. Nicht durch Corona. Oder nicht mit oder anderen Corona. Ja. Wieso bin ich mir sicher, dass ein Lost Place ist? Es riecht wie ein Place. Es sieht aus wie ein Place. Und es schmeckt wie ein Blossed Place. Ja. <lacht> Mit dabei ist meine Herzdame, meine Freundin, meine Lebensgefährtin, meine Angebetete, meine Göttin. Ihr Männer, ihr wisst genau, was los ist. Endung, der Badre. Der Geist ist verschwunden. Sind wir Sonne gedankt? Alles gut. Wenn wir über diesen Raum sind, müssen wir vorsichtig machen. Oder am besten auch nicht fast reingehen. Einfach Vor allem das Schlimme ist, dass ich sie wieder trocken war. Aber? Ah. Das ist Scheiße, den man so oft haben kann. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Aber Kind mach langsam nicht, dass du die Treppen nicht <lacht> 5 30 a.m. Let's be the kids who left, get in trouble again, that star's got nothing on you, that one's brand new, still it's got nothing on you tonight. Now I'm sitting here like I'm no- Stop. So, das ist jetzt eine vollkommen neue Nummer, die wir jetzt gerade haben. Hier funktioniert der Strom. Wenn wir jetzt keine Neuer haben, dann poltert oben oben etwas, wo wir es nicht wissen, ob da jetzt hier einer ist. Was eigentlich total unlogisch ist, denn das Hotel ist so schimmelt, der Boden ist komplett durchweicht. An einigen Stellen, da kann man sagen, da besteht äh, ja wirklich Einbruchsgefahr, Denn bis runter in den Keller geht das gesamte Wasser durch. Ach oh, oh nee, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Mega schlecht, ich rufe dich zurück. <lacht> Halb einfach reiten. Merke ich. Also, wir mussten jetzt erstmal abbrechen. Ähm, wir haben es nicht gewusst, dass das, in der Location Strom drin ist. Konnte von uns keiner ahnen, konnte von uns keiner wissen. Es sieht aus wie eine Location, es ist da drinnen verschimmelt und wir haben da über uns etwas peutern gehört. Ich sag mal, für jeden Obdachlosen wäre es natürlich eigentlich ein 6 Lotto, so eine Location zu haben. Nun, wissen wir jetzt wirklich nicht, war der jetzt der Obdachlose oder war der jetzt äh, sonst irgendwas, wir können davon ausgehen, äh, es ist ja komplett Schnee. Wir haben erstmal abgebrochen. Wir müssen erstmal mal raus. Ähm ich hoffe, es hat, ich, ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem verzeihen und äh, wenn ihr mir verzeiht, dann schenkt mir ein Abo und auch, auch ähm, äh, meiner Freundin ein Abo. sie Fotografie 2K18. 2018. Naja, 2K18. Es soll aber nicht auf Englisch sein. Das habe ich dir schon mehrfach gesagt. Ja. Ja, mhm. das ist natürlich auch wieder schwerer zu merken. Kapern, oh, lässt sich so schwer merken. Schon sie fotografiert 2K18 und äh, unterstrich 2K18. Ist natürlich deutlich einfacher. Das äh, geht in Kopfbein rein. Na dann. Ja, nicht jeder isst Karpan und denkt daran. <lacht> Warum denn? Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Wenn, wenn, wenn ihr sofort an Karpan denkt, wenn ihr Karpan esst. Na dann. Bye, bye. Tschüss.